Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter von TradeWaller und wie jetzt regelmäßig jede Woche würde ich Ihnen gerne ein paar Dinge der aktuellen Woche, des aktuellen Marktgeschehens mitteilen. Wir haben ja aufgrund der Feiertage, die jetzt kommen, eine verkürzte Handelswoche. Das bedeutet im Prinzip, dass wir hier ähm, ja, nur an einigen Tagen Handelszeit haben und quasi dann Weihnachten und verkürzten Tag. Äh, in den USA und am ersten Feiertag sind die Börsen dann geschlossen. Aber nichtsdestotrotz haben wir trotz alledem einige interessante ähm, Werte hier für Sie herausgesucht. Der Wert zu Beginn, den ich Ihnen hier einmal zeigen möchte, ist der Wert Apple, wo es heute dann den Ausbruch gab. Wir hatten dies ja letzte Woche schon einmal dargestellt. Wir sind jetzt hier über die 130. Interessant wird es sicherlich nochmal hier. Die, ähm, das Allzeithoch von Anfang September, Ende August. Aber aktuell ähm, haben wir hier über 2,5 Millionen Kohleoptionen. Wir hatten das letzte Woche schon ähm, genutzt für den Einstieg, äh, wo wir auch kurzfristig einen ganz guten Gewinn realisiert haben, mh, durch eine Option natürlich. Aber auch all diejenigen, die jetzt in Apple noch irgendwo investiert sind, glaube ich, haben hier ganz gute Chancen, nochmal ein neues Allzeithoch in den nächsten Wochen zu sehen. Und der äh, Grund hierfür, sind die, sicherlich auch mit den neuen Chips, die jetzt nicht vorgestellt werden, aber an denen, sage ich mal, gearbeitet wird. Weil Ein ähnliches Bild haben wir aktuell bei Microsoft. Microsoft war halt auch sehr interessant. Bei Microsoft sieht die Sache auch charttechnisch noch etwas interessanter aus, weil wir hier genau drei wesentliche Punkte haben. Das ist alles hier auf der 125. Dollar-Ebene, äh, 225, äh, und haben jetzt hier heute auch diesen Kurs wieder erreicht. Muss ich ziehe mal ein bisschen da unten. Dann sollte so das nächste Ziel auch hier wieder der Hochkurs von Anfang September sein. Also sehen Microsoft äh, mit einer ähnlichen Bewegung, nicht ganz so dynamisch, würde ich jetzt mal behaupten, wie es Apple ist. Natürlich mhm. auch auf einem anderen Preisniveau, aber das sind sicherlich zwei. Tech-Werte, die momentan ganz interessant sind, noch für die letzten Tage dieses Jahres, äh, sich eine Annäherung an, das, ähm, Allzeit, an den Allzeithochkurs, hier äh, möglich scheinen. Ähm, und ja, im nächsten Jahr muss man schauen, wie dann auch die Gesamtsituation im Markt ist, aber wenn der Markt weiter, sage ich mal, stabil an den Höchstständen bleibt oder auch vielleicht neue Höchststände ausbildet, sind diese zwei Werte, Microsoft, Apple, ganz heiße Kandidaten. Ähm, ansonsten vielleicht noch einen Wert, ähm, wo es aktuell etwas anders sich darstellt. Das ist hier der Titel von American Airline. Ich schiebe es mal ein bisschen auseinander. Wir hatten hier seit ähm, Anfang November so, würde ich würde sagen, eine Verdopplung, aber von 11 Dollar auf 18 Dollar ist der... Wert nach oben gegangen. Hier ist natürlich die Finanzhilfen, glaube ich, die Finanzunterstützung äh, des Staates äh, dann eine wesentliche Rolle. Das sind wirklich in Größenordnung 11 Milliarden, die jetzt im Raum stehen, äh, alleine für American Airlines. Sonst sieht es natürlich um die Airlines nach wie vor, glaube ich, äh, nicht allzu gut aus. Da wird sich jetzt auch in, äh, dann in den nächsten ein, zwei Monaten nicht allzu viel ändern. Sicherlich äh, im nächsten Jahr, Mitte des Jahres, kann das aufgrund äh, verschiedenste Faktoren schon etwas anders aussehen, aber hier rechnen wir jetzt schon damit, dass sich in den nächsten Wochen das jetzt nicht mehr über diese letzten Hochkurse entwickelt, ob die Korrektur, die jetzt begonnen hat, sich natürlich wieder zu weiter fortsetzt auf ein Niveau, was wir jetzt einfach im November hatten oder auch im Oktober, wo es ja quasi nicht über diese 13 Dollar, 14 Dollar Marke hinausging, das bleibt mal abzuwarten, aber American Airlines eher ein Shortkandidat momentan. Wenn man sich vorstellt, dass vielleicht dann irgendwann auch nochmal eine Korrektur im gesamten Markt Anfang nächsten Jahres kommen kann, dann sind natürlich solche Werte, die jetzt schon, sage ich mal, nicht ganz so gut performen, sicherlich besonders interessant, sodass man hier auch auf American Airlines einen Blick werfen kann. Noch zwei, drei Werte, die heute auch extrem gestiegen sind, zum Teil waren um uns Zukäufe von gewissen Hedgefonds oder auch andere Meldungen, haben wir einmal den Titel PTON, also mit dem Symbol PTON, heute mit einem Plus von 11% hat hier den Ausbruch geschafft. Ansonsten habe ich noch einen weiteren Wert aus dem Spielesektor mit dem Symbol GME. GameStop war damals ein ganz großes Thema, zu den Zeiten von ich glaube, Pokémon war es, wo dieser Wert besonders attraktiver war. Heute hier auch extremes Optionsvolumen, der Wert mit 26% im Plus und hier wird charttechnisch das Ganze interessant, weil wir jetzt dieses Doppelhoch haben, aber wenn ich mir die Kerze heute so anschaue, technisch hier ganz stark damit, dass es weiter nach oben geht und einen Ausbruch über die 20$ dollar Marke erleben. Natürlich ist es immer ganz wichtig, hier auch die entsprechenden News zu prüfen, zu schauen, was in der Beziehung hier passiert ist um da auf dem neuesten Stand zu sein. Um, ja, das sind mal so die wichtigsten Werte von heute, was natürlich momentan, glaube ich, auch jeder soweit wir mitverfolgt hat, sind Solartitel, wo wir aktuell wirklich einen riesen Anstieg haben. Wenn wir uns Chinko Solar anschauen mit dem Symbol JKS, da kommen wir wieder, auch wieder das gleiche. Wir haben hier so zwei Hochkurse, hier sind wir jetzt schon drüber und äh, Tendenz auch hier allzeithoch. Wir haben den Wert auch schon mal thematisiert, war jetzt hier schon bei 90. Wenn Sie sich mal die letzten zwei, drei Tage anschauen, das ist momentan einfach Wahnsinn, was hier für eine Bewegung ähm, ähm, ja, pro Tag entsteht. Und das Gleiche haben wir hier auch bei einem weiteren Titel Sunpower. Da ist es sogar noch etwas extremer. Der Wert ist ähm, ja, in den letzten Tagen von 24 25 Dollar bis auf fast 32 heute gestiegen. Und ähm, ja, diese Branche momentan ganz klar hier der Outperformer des Marktes. Da können wir auch noch weitere Beispiele bringen. Das bleibt ganz spannend, wie sich die dann auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Im nächsten Jahr weiterentwickeln. Und ja, sollten Sie auch in Zukunft keine dieser ähm, Trades verpassen wollen, subscriben Sie bitte zu unserem Kanal. Dann können Sie sich auch die Videos der letzten Woche mal anschauen, um so ein Stück die Entwicklungen zu verfolgen. Da sieht man ganz gut, was ist denn aus diesen Werten auch schlussendlich geworden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank.